Was wäre, wenn ich beim Joggen nicht gestolpert wäre? Hätte ich meine Sportkarriere nicht an den Nagel hängen müssen? Was wäre wohl aus dieser einmaligen Chance zu diesem Vorstellungsgespräch geworden, wenn ich nur nicht den Zug verpasst hätte? Ja, genau. Uns beschäftigt doch immer wieder mal die Frage, was wäre, wenn. Ich denke, ihr, ihr wisst, wovon ich rede und die Antwort sind dann meistens unerfüllte Wunschträume. Doch was ist, wenn dich dein Leben mit einer ganz anderen Frage konfrontiert? Was wäre, wenn ich nicht geboren worden wäre? Ja genau, das richtig gehört. Was wäre, wenn ich oder wenn du gar nicht geboren worden wärst? Ich habe mit Schrecken festgestellt letztens, dass ich es auch zweimal fast nicht geschafft hätte, auf die Welt zu kommen. Begonnen bei meiner Urgroßmutter, die auch schon für meine Oma einen Abtreibungstermin hatte, und meine Eltern, die auch schon für mich einen Termin hatten. Doch wie ihr seht, das Leben hat einen anderen Sinn mit mir und ich sitze hier und ich bin richtig glücklich, dass ich hier sitzen darf und ich genieße mein Leben mit meiner Familie, mit meiner, meinen wunderbaren Freunden und ich möchte es überhaupt nicht mehr hergeben. Doch in dieser ganzen Thematik kam mir die Frage, ja, was wäre denn, wenn meine beste Freundin oder mein bester Freund nicht hier wäre? Wer wäre da, der mir hilft, wenn es mir schlecht geht oder mit wem könnte ich die Freuden... Die Freude teilen, wenn es mir gut geht, wenn was gelungen ist. Es ist doch immer so schön, wenn jemand hier ist, wo man die Dinge teilen kann. Ja, überlege dir ja mal, was wäre, wenn dein bester Freund oder Freundin nicht hier wäre. Da würde doch sowas fehlen in deinem Leben. Und ich habe einfach wieder richtig neu gemerkt, wie wertvoll jeder Mensch auf dieser Erde ist. Und jeder Mensch in meinem Leben ist einfach unendlich wertvoll und einfach nicht mehr wegzudenken. Ja, ich habe dann nachrecherchiert und mit Schrecken festgestellt, dass 56 Millionen Babys jährlich abgetrieben werden. Es hat mich so weh gemacht, auch die Vorgehensweise, wie sie einfach aus dem Mutterleib herausgerissen werden in Stücke. Und die, die leben noch, die sind, die sind nicht einfach nichts. Das ist ein kleines Baby, wo schon fast alles funktionstüchtig ist und... Das hat mir richtig geschmerzt und mir ist fast der Magen umgedreht und darum ist ein Lied entstanden, was wir uns nachher anschauen werden und die Vision dieses Liedes ist einfach, dass es Leben retten kann, dass jeder, der mal in diese Situation kommen mag, in dieser Frage abtreiben oder nicht, dass es sich einfach für das Leben entscheiden kann, weil es einfach unendlich wertvoll ist, solche Kinder, solche Menschen, die dann einfach nicht da wären, die einfach fehlen und einfach jedes Baby hat ein Recht auf Leben. Und jetzt, bevor wir noch das Lied anschauen, noch eine ganz kleine Information an alle Schweizer. Bitte alle Schweizer gut zuhören. Es gibt nämlich zwei Volksinitiativen, die super zu dem Thema passen. Und zwar die eine ist einmal darüber schlafen: Eine Abtreibung ist kein belangloser Entscheid. Deshalb soll mindestens ein Tag Bedenkzeit zu geregelt werden. Und die zweite Initiative geht um lebensfähige Babys retten. Ein bereits außerhalb des Mutterleibes lebensfähiges Baby soll ein absolutes Recht auf Leben haben. Diese zwei Initiativen können unterhalb der Sendung aberlade Und ähm, ich danke allen, die da helfen, die Initiative zu unterschreiben und ja, mithelfen, dass es das vor das Volk kommt. So, und ich verabschiede mich jetzt. Ich habe alles gesagt, was mir auf dem Herzen ist. Schaut euch das Lied an, verteilt es, verlinkt es. Und ich verabschiede mich. Ich bin Erin, die seit 26 Jahren das Leben genießt und keinen Menschen mehr hergeben möchte. Ciao!